Wie sehen Sie die Diskrepanz dessen, dass München einerseits das größte Drogenfest hat, aber andererseits die strengsten Gesetze, was Hallo liebe 9b, ich war auf einem der größten Drogenfeste der Welt, dem Oktoberfest, um die Menschen zum Thema Drogen zu interviewen. Ja, es gab erst letztens so ein ähnliches Video von der Gamescom, aber wegen der bayerischen Doppelmoral, wie mit unterschiedlichen Drogen unterschiedlich umgegangen wird, sind die Antworten hier natürlich umso interessanter, weil man vermuten könnte, dass ja viele Alkohol fälschlicherweise nicht als Droge anerkennen. Was? Pro oder Anti-Drogen? Anti-Droge. Auf dem größten Drogenfest? Anti-Droge? Hier. Ja, ja, Alkohol ist ja auch eine Droge. Also ein man, das ist ein Lebensmittel. Ein Lebensmittel? <lacht> anti natürlich. Anti, aber auf dem hier ist ja das größte Drogenfest überhaupt. Ja, kommt drauf an, was man trinkt. Ich trinke halt alkoholfrei. Also okay, das heißt, Sie sind auch Anti-Alkohol? Nicht immer. Aber Sie haben ja gerade gesagt, Sie sind Anti-Drogen. <lacht> ja, da hast du schon recht. Ja. Und LSD? Auf keinen Fall! Aber LSD hat ein geringeres Schadenspotenzial als Alkohol oder Cannabis. Also trotzdem, es hat ein extrem hohes Suchtpotenzial. LSD hat das geringste, mitunter das geringste Suchtpotenzial von allen Drogen. Na, das glaube ich nicht. Doch, es ist so. Pilze und LSD sind, was das Suchtpotenzial angeht, extrem weit unten. Also, okay, dann, dann muss ich mal muss, informieren. LSD jemanden fragen, dass ich besser ja. auskennt, weil ich will damit eigentlich nichts zu tun. Ja, alle. oder Antidrogen. Wir sind hier auf dem Oktoberfest. Da ja, gibt's also, also, also muss pro sein. Ja, oder? eigentlich pro. Ja, pro LSD. <lacht> nee, das nicht. Das nicht. Das nicht. Warum nicht? Das ist doch weniger gefährlich als Alkohol. Bier ist das Beste. Anti. Anti. Anti. Auf dem größten Drogenfest hey, seid ihr Anti-Drogen? Ja, klar. Hey, ganz klar pro Drogen. Ja, sehr gut. Wir, sind, wir suchen Leute, die Anti-Drogen sind. Nee, hey, schade. Ja. Aber Alkohol ist doch auch eine Droge. Aber Alkohol geht. Alkohol geht. Und ja. Cannabis geht Cannabis? Das geht auch. Okay, und LSD? Nein. Warum LSD nicht? Das ist eine harte Droge. Alkohol, Drogen, okay. Ja. Alles andere bin ich absolut down. Ah, nicht down. Also, also LSD geht nicht klar für dich? Null. Also, also Null. das heißt, du würdest es selbst noch nicht probieren? Ähm, oder findest du auch, dass man es auf keinen Fall legalisieren sollte oder sowas? LSD in no chance legalisierung Mann. Obwohl es weniger Schaden anrichtet als Alkohol? Alkohol riecht auch mehr Schaden als scheiß Gras. Ja. Insofern so, das, das ist eh schon falsch. Mehr Alkohol Schaden. illegalisieren, Gras legalisieren. Wie sehen Sie die Diskrepanz zwischen Bayerns strenger Drogenpolitik und äh, diesem Drogenfestes? Äh, da bin ich jetzt ein bisschen sprachlos. Nehmen wir das schon. Scheißegal, ey! Am Portammer, Den scheiß goldenen Schuh! Kuss den Arsch da! Sei fix, hey. Ähm, Seid ihr Pro oder Anti? Oh. Seid, ihr, seid ihr. Für mich wirkt das hier nicht wie so eine Drogenszene, aber. Ja, aber das bringt Trinkt ja, ja jeder Alkohol. Machen. Ja, das stimmt, das stimmt. Wie Gras, Mann. Ja, Mann, sehr gut. Ich finde, das sollte einfach nicht legalisiert werden, weil der. Übergang dann einfacher gemacht wird. Also die Jugendlichen gehen dann eher, tendieren dann eher dazu, das dann zu nehmen. Aber in allen Ländern, wo man legalisiert hat, ist die Konsumrate bei Jugendlichen nach unten gegangen. Und zum Beispiel Colorado oder sowas, da haben die dann weniger Jugendliche konsumiert, weil ja dann äh, es ja nicht für Jugendliche legalisiert wird, sondern nur für Leute ab 18. Ja, haben Sie da wirklich Studien, die das beweisen? Ja, ja, ja. Einfach googeln. Cannabiskonsum in legalisierten Ländern und dann gehst du da Dann habe ich dich überzeugt, dass ja, man dann legalisiert. Dann wurde ich überzeugt, ja. Ja, sehr ja. gut. Yes, the ha hashish. Hm? Sehr, sehr, sehr gut. gut. Findest du okay, dass es da so einen Widerspruch gibt? Nein, ich finde, es ist gar nicht so ein großer Widerspruch. Aber quasi Alkohol gehört zu den gefährlichsten Drogen und trotzdem wird es hier so quasi zelebriert fast, dass man trinkt und exzessiv säuft. Es wird angejubelt von Leuten, wenn sie sich hinstellen und dann ein Bier exen. Aber trotzdem geht Bayern ansonsten sehr streng gegen Cannabis vor oder, oder gegen LSD oder sowas. Ich finde LSD, Cannabis und Alkohol sind nochmal eine andere Schiene. Also ich finde... Ja, das, das ist schon eine andere Schiene. Also LSD ist zum Beispiel wesentlich weniger gefährlich als Alkohol zum Beispiel. Ja, aber ich finde... So extrem ist es hier auch nicht auf dem Motorhof. Ich finde, da wird schon drauf geachtet. Ja, also wenn man äh, so ein Fest für LSD machen würde und auch darauf achten würde, würdest du supporten? Nee. Warum ja nicht? nicht. Weiß ich auch nicht. Aber zum Beispiel, LSD ist viel weniger schädlich als Alkohol und illegal. Na, die, die Frage ist schwierig, also ich finde halt... Ich habe LSD noch nie probiert. Also, ich finde mir jetzt schon ein bisschen angenehmer. Ja, ja, aber das können Sie ja nicht wissen, wenn Sie es noch nicht probiert <lacht> haben. Haben Sie schon andere Drogen probiert oder nur Alkohol? Mm, in meinen früheren Jahren habe ich schon oh, mal was anderes probiert. Ja. Du bist Antidrogen? Ja. Warum? Weil ich finde, man sollte seinen Körper nicht mit solchen Sachen kaputt machen. Das heißt, ihr seid auch Anti-Alkohol? Ja. Okay, also, warum seid ihr hier? Anti-Alkohol, aha. aha. Nee, nee, war nur Spaß. Natürlich sind wir nicht Antidrogen komplett. Okay, aber nur so gefährliche Drogen wie Alkohol sind gut? Nee, natürlich nicht. Hat, nee. Alle Drogen sind in gewissem Maße, natürlich sind alle schädlich, aber in gewissem Maße kann man sie konsumieren und das ist egal, ob es Alkohol ist ja. oder Zigaretten oder LSD oder LSD, ja. was auch immer. Richtige Antwort. Das Leben geht auch ohne solche Drogen? Geht das Leben auch ohne Alkohol? Geht auch. Ja. Ja. Aber es geht das Leben auch ohne äh, Achterbahnfahren? Ja. Es geht das Leben, quasi ist das ja kein vernünftiger Maßstab, was man setzen soll, ob was ohne geht oder mit. Das ist, dann, das ist ja kein richtiger Maßstab. Was ist dann ein richtiger Maßstab? Ja, wie gefährlich die Droge ist. Droge. Ist es ein bisschen widersprüchlich, dass Bayern hier das größte Drogenfest hat und trotzdem die strengste Drogenpolitik, was andere Drogen angeht? Ist das widersprüchlich? Na, Warum nicht? Weil äh, Bier ein Grundnahrungsmittel ist. Okay. In Maßen ist es ein Grundnahrungsmittel. Es ist ja nicht gesagt, dass du zwei, drei Mast trinken musst. Wenn du ja. ein Bier trinkst, dann ist es ein Grundnahrungsmittel. Dann brauchst du den Rest des Tages nichts mehr ja. zum Essen. Da könnte man ja verbieten, dass man Bier in hohen Mengen kaufen darf oder sowas. Oder dass irgendwie der Staat Strichlisten führt oder so. Ja, man, man, kann kann alles man, man kann alles Mögliche reglementieren, wenn man ja. das will. Wir sind vollkommen Antidrogen. Wir sind große Fähne für richtige Weltwahrnehmung, wenn Sie mich verstehen. Okay, also man sollte keinen Alkohol trinken? Äh, eigentlich nicht. Alkohol äh, gehört nicht zum richtigen Drogen. Alkohol Doch. ist eine der gefährlichsten Drogen. Alkohol ist genauso wie eine angenehme Zeit verbringen. Also aber Heroin ja auch. Das ist was anderes. Heroin macht stärke Abhängigkeit. Das ist medizinisch mediz mediz bestätigt. Äh, alle Drogen. Alle Drogen? A alle. Alle Drogen sind gut? Nein. Welche sind gut? Gar ah, Keine. Keine Drogen gut? Alkohol, Alkohol nicht gut? Ein bisschen. Was sollte man Drogen legalisieren? Nein. Warum nicht? Ciao. Ja. Alles klar. Gute Frage. Ich würde sagen, dass viele hervorragende Sachen wurden unter LSD-Wirkung geschrieben und erfunden wieder von Open Mind. Ja! Hallo! <lacht> ja, no. Alle Drogen, ja, wenn man es im Rahmen hält und nicht zu stark übertreibt, dann. Ich bin äh, pro Drogen, wenn es um Alkohol geht. Okay, und bei Zigaretten? Bin ich auch pro Drogen. Cannabis? Gegen Drogen. Warum? Äh, Weil es das Gehirn verballert. Aber es ist ja auch dafür Alkohol viel schädlicher, auch für die Organe und alles. Ja, aber nicht auf Dauer, oder? Doch. Also ich kenne keine Langzeitstudien. Du kennst keine Langzeitstudien von nee. Alkohol? Dass das auf lang, also auf die lange nee. Zeit Schaden anrichtet? Noch nie? Nee. Nee. Also Leberschäden oder sowas auf Alkohol ist hier neu? Nee, aber ich glaube, dass äh, Cannabis und THC und Co. Äh, schlimmere Schäden anrichten. Vor allem, in vor allem für die auch. Leber, oder? Nee, vor allem in Bezug auf Suchtpotenzial. Suchtpotenzial, ja, oder? Ja. Und LSD ist auch richtig krass von Suchtpotenzial, oder? Super krass auf Suchtpotenzial. Ich, ich weiß es ja. nicht. Weiß. Also ich bin ein großer Konsument von Alkohol und Zigaretten. Aber ich ja. glaube... Groß? Also super groß. Ja. Ich War dürfte gut. das niemals ausstrahlen, ich bin Lehrerin. Aber glaubst du, der Konsum würde steigen, wenn, wenn man es leichter zugänglich macht? Ich weiß es nicht. Ich meine, in, in der Schweiz, glaube ich, haben sie ja auch schon ein Programm mit Heroin genau, und so weiter. Ja. Und das ist scheinbar besser so. Genau. Also, ja. Ist das hypokritisch? Nee, ist eh nicht so kritisch. Nee. Hypokritisch, also dass es irgendwie so äh, widersprüchlich ist, dass man einerseits so in Bayern am strengsten gegen andere Drogen vorgeht wie Cannabis oder LSD, aber trotzdem dann gleichzeitig solche Feste hier veranstaltet. Ja, schon, aber das finde ich gut, weil das regt ja vielleicht die Diskussion an, oder? Das ja, ist ja genau. Ganz sehr positiv. Das sehe ich jetzt nicht so schlimm. Genau, also, also, also sollte man die... So, wenn es so Widersprüche gibt, wenn es genau. äh, Opposition gibt, die sich damit beschäftigt, wenn man das als An Ansatz nimmt, um darüber ja, nachzudenken. Ja. Noch besser wäre es halt, wenn man, wenn man die Auswahl hätte zwischen allen Drogen, oder? Nee. Warum nicht? Also? Ich, ich persönlich brauche es nicht. Ja, aber wenn andere Leute was anderes machen wollen, so... Wenn es genug Leute gibt, die was anderes machen wollen, dann wird die Politik so entscheiden, dass diese Leute auch... Das ja. können die ja. wählen die Leute ja. und dann... Genau, man, man sollte einfach, machen. wenn genügend Leute dafür sind, dann go, go, go. Ja, freilich, wenn ja. es eine Mehrheit gibt, sofort. Das ist ja Demokratie. Ja, sehr gut, also ich, alles klar. Ich zieh jetzt mal weiter, gell? Ja, sehr gut. Hauptsache saufen. Bayerns Drogen- und Polizeipolitik ist äh, kacke. Ja, pro oder anti-Drogen? Immer pro. Pro, sehr gut. Also, ähm, man sollte alle Drogen legalisieren? Ja, nicht alle. Welche nicht? Ja, die, die doof sind. LSD legalisieren, weil LSD ist auf jeden Fall gut. LSD ist nicht doof? Ich würde schon sagen, LSD ist gut. Ja, wenn du das sagst, dann ist das gut. Weil was, wenn du so schlecht? Ja, alles, was doof ist. Okay. <lacht> Generell eigentlich dagegen, aber sie sollten ruhig mal ein bisschen was gegen die, oder für die äh, Junk-End, Junk ja für die äh, Kieferdorbe. Das sind Kleinkriminelle, die, genau. die werden kriminalisiert und sollten es eigentlich mal legalisieren. Sind sie pro oder antidrogen? Pro Pro Drogen sehr gut also Pro LSD Pro Heroin nein Pro Alkohol ja genau Pro Cannabis äh, ja Pro LSD nein warum Anti LSD äh, ist ist mir zu heavy zu heavy ja ja aber wenn es andere Leute nehmen passt ich will niemandem Vorschriften machen ja also sollte man es legalisieren ja, maybe. Ja, ja, perfekt, passt, alles klar, danke fürs Interview. Ich kann mich erinnern, dass ich vor ein paar Jahren auf einer Grasdemo zu Zeiten des Oktoberfests war und wir da oft von Oktoberfestbesuchern mit bösen Blicken angefeindet wurden. Und auch heute dachte ich, dass die Leute überwiegend unaufgeschlossen gegenüber anderen Drogen sein werden. Aber ich wurde positiv überrascht. Klar haben viele von sich zuerst behauptet, dass sie krass Anti-Drogen und antilegalisierung sind, aber die richtigen Gegenfragen haben viele zum Nachdenken angeregt oder gar eine Änderung der Meinung verursacht. Man traut Menschen oft zu wenig Vernunft und Offenheit, die Meinung zu ändern zu. Langsam, aber sicher werden immer mehr Menschen aufwachen und realisieren, dass unsere Drogenpolitik falsch ist und gerade bei Cannabis sind jetzt schon erstaunlich viele Menschen offen für eine Legalisierung. Die Frage ist nur, wenn normale Menschen auf dem Oktoberfest durch kritische Fragen bereit sind, ihre Meinung zu ändern, warum tun sich viele Politiker dann so schwer damit, weil sie unaufgeschlossene Menschen sind oder es ihnen vielleicht gar nicht darum geht, was für die Bürger das Beste ist. Und falls die Bürger Gras konsumieren, ist es für sie am besten, das mit einem Vaporizer aus dem Open Mind Shop mit diesem Gutscheincode zu machen. Gönnt euch! Erster Link in der Videobeschreibung. Abonniert diesen Kabal. Peace!